Bewegt in sozialen Netzwerken ist nichts Neues mehr. Trotzdem sind passende Bildungsangebote immer noch Mangelware. Vor diesem Hintergrund macht ein Netzwerk wie Bewegtbildung mehr als Sinn. Ich bin Medienpädagogin, von daher ist mein Fokus auf der Bildungsarbeit. Und ich finde es spannend, dass wir ziemlich viel interdisziplinären Austausch haben und dass ich bei den Treffen immer wieder ganz viele neue Sachen lerne von Leuten, mit denen ich im Bildungsalltag oder im praktischen Alltag ganz wenig zu tun habe. Es ist eine super Möglichkeit, spannende Leute kennenzulernen aus unterschiedlichsten Backgrounds und gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie Bewegtbildung ausschauen kann. Das Schöne an Bewegtbildung ist natürlich, dass wir mit Medienpädagogen, Bildungsreferenten und Menschen aus der YouTuber-Szene einfach zusammenkommen. Um sich über das Thema Webvideo, Bewegtbildung rauszutauschen und und davon kann ich viele neue Inspirationen mitnehmen. Und ich bin total gespannt darauf, was dann Ergebnisse dann bei uns eventuell veröffentlicht werden können. YouTube und Webvideo haben einen enormen Stellenwert bei Kindern und Jugendlichen. Deswegen ist es wichtig, dass politische Bildung dahin geht, wo die Menschen sind, wo sie sich informieren, wo sie debattieren und diskutieren. Und Webvideos sind eines der wichtigen Medien dafür. Wir haben uns bei Bewegbildung .net auch mit den Kriterien auseinandergesetzt für gelingende Bewegbildungsarbeit und haben versucht, neben Reichweite dem auch weitere Kriterien wie Partizipation, Inhalte und vieles mehr nebenanzustellen. Gerade die sind eine große Bereicherung für die Umsetzung eigener filmischer Projekte mit Jugendlichen. Bewegtbildung ist für mich äh, Horizonterweiterung und äh, vor allen Dingen auch vielleicht aus einer möglichen Echokammer der politischen Bildung hinauszusehen. Ähm, politische Bildung mit Webvideo versucht vor allen Dingen Leute zu erreichen, die sonst von politischer Bildung nicht erreicht werden. Junge Menschen vor allen Dingen, Menschen, die nicht mehr Fernseh schauen. Und darüber nachzudenken, wie man mit dem Medium Webvideo politische Bildung erreichen kann, finde ich extrem wichtig. Ja, und guckt man sich Phänomene an, wie die Diskussion um Filterblasen, Fake News und Hate Speech, wird klar, dass Medienbildung immer auch politische Bildung bedeutet. Und umgekehrt. Denn gerade in Zeiten, in denen politische Inhalte auf verschiedensten Webvideoplattformen plattformen durch Werberichtlinien, durch Algorithmen eingeschränkt werden, suchen wir einfach eine Lösung, wie man diesem Trend entgegensetzen kann. Ich finde, ja, bewegt. Bewegt. bewegt ist einfach ein super Ort, um sich auszutauschen und die beiden Themen Webvideo auf der einen Seite und um politische Bildung auf der anderen Seite miteinander zu verbinden und dort an spannende Themen zu arbeiten, zu diskutieren und die beiden Themen Webvideo und politische Bildung weiter voranzutreiben. Es ist Wichtig zu sagen, dass wir kein geschlossenes Netzwerk sind, sondern ihr seid alle herzlich eingeladen mit zu diskutieren, denn wir suchen den Diskurs und die Debatte. Unsere Aussicht in die Zukunft, wir werden Videos erstellen über die Kriterien, die wir erarbeitet haben für Webvideo.